Hatten Sie jemals Schwierigkeiten einzuschlafen? Ähm, neuerdings, ja. Bist du das erste Mal in der Schlafklinik? Was untersuchen Sie? Darf ich nicht sagen. Ihr seht euch unsere Träume an? Das eröffnet unvorstellbare Möglichkeiten. Sind wir soweit? Das ist krank. Drin. Was ist das? Ich habe so etwas noch nie gesehen, in keinem Traum. Ihre Werte verändern sich. Das ist unmöglich. Jetzt hör mal, euer wissenschaftliches Projekt macht mich völlig fertig. Sarah, geht es Ihnen gut? Scheiße auf das hier! Nein, es geht mir nicht gut! Ich sage Ihnen doch, sie ist nicht da! Ich habe Scheiße gemacht. Was dachten Sie, würde wohl passieren? Sarah, no. Das ist ein Albtraum. Nein. Was ist hier los? Sarah! Wir sind fast fertig.